Die schottische Regierungschefin Sturgeon hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie war seit acht Jahren im Amt und galt als Gesicht der Bewegung für eine Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien. Dieser Einsatz habe sie körperlich und psychisch an ihre Grenzen gebracht, sagte Sturgeon in Edinburgh. Bis ihre Partei die Nachfolge regelt, werde sie im Amt bleiben und danach als Abgeordnete weiterarbeiten. Vor drei Monaten hatte das oberste Gericht Großbritanniens abgedehnt, erneut ein Unabhängigkeitsreferendum anzusetzen. 2014 war eine solche Abstimmung knapp gescheitert. Damals war Großbritannien noch Mitglied der EU.